Alles richtig gemacht, gemütlich im Bus. Wow, Kate kämpft mit Moskitos. Und schon wieder startet eine neue Woche. Also guten Start in die neue Woche. Wir sind <lacht> <lacht> kurz vor oder kurz nach, wie man es nimmt, Kakliari. Beide? Mein Zahn wird gemacht. Ja, ich war gerade schon in Cagliari äh, beim Zahnarzt, habe mich kurz Hallo gesagt, er hat mich kurz ange angeguckt und gemeint, okay, ich habe Zeit für dich um halb drei, jetzt ist ein, eins ja. und äh, das heißt in äh, anderthalb Stunden wird ich dort äh, erwartet Sehr und schön. wird mein Zahn wieder gemacht. Ja, da freue ich mich. Ich mich auch für dich. Ja. Dann kann ich ihm endlich wieder normal in die Augen, ins Gesicht gucken. <lacht> und nicht nur der Zahn wird wieder neu gemacht, sondern auch der Rest wird einfach wieder weiß gemacht. Oder ja, weiß. Ich war jetzt schon über ein Jahr jetzt nicht beim Zahnarzt. Ich war noch vor ja. der Reise und äh, das war es dann natürlich. Ja. ja, und vor allem, weil ja die anderen Zähne auch so schon halb angesetzt sind, ja. ähm, verfärben ja, die ja, sich schneller von Kaffee und Tee. Da sieht man so die Linie immer. Das hatte ich eh schon lange gestört, deshalb ist es gerade gut, dass es das mitgemacht ein wird. Glück beim Unglück. Glück genau. beim Unglück, genau. Und ihr hört es vielleicht, es donnert. Da kommt ähm, ein kleines Gewitter an. Mal gucken, ob es uns richtig erwischt oder ob es nur vorbeizieht. Ja, wir sitzen im Trocknen, Machen es gemütlich und fahren nachher rüber. Ja. Ich habe hier jetzt äh, auf dem Parkplatz auf Kai gewartet. Ich bin zurück. Er ist zurück. Und. Kann er wieder lachen? Ich kann wieder lachen, aber oh, es sieht richtig schön. Oh, und er hat mich so reingelegt. Er hat ja, geschrieben, er ist jetzt fertig, nett. muss nur noch zahlen. Und ich habe gefragt, und wie ist es geworden? Und er hat geschrieben, schlecht, die können gar nichts hier. Und ich habe mir schon so ge Sorgen gemacht. Oder er hat mir schon so leid getan. Ich habe mir schon Bilder vorgestellt. Wie könnte es denn aussehen? Und so, oh. Richtig fies hast du mich reingelegt. Ich dachte, das glaubst du eh nicht. Also, aber das war schon fies, tut mir ja. leid. Also, aber guter Zahnarzt. Äh, deutlich günstiger wie in Deutschland auch. Er hat direkt komplett Zahnreinigung gemacht, den Zahn gepflegt und du hast 250 Euro gezahlt. Ja, also das fand ich auch... Ich glaube, wäre in Deutschland teurer gewesen. Das glaube ich auch, Zahnarzt. Und war echt gute Praxis. Also modern und... Kann man Kai war bestfriend direkt mit das ja. war echt schön, schöne Erfahrung. <lacht> Irgendwie auch gut, dass ich jetzt wieder... Glück und also, Unglück. Ja. ja, und wie weiß, ist ja. schön, jetzt bin ich dreckiger fest. Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke oh. wieder. Ab jetzt hey, haben wir Haustiere. <lacht> sie ist so gülzig. Was ist sie? Äh, gülzig. was ist sich. Süß, oder? Schmeckt's dir? Schmeckt ja, ne? Ja. Das ist auch lecker. ein bisschen Milch. Katje Mau, komm ins Schau, ich hab leckere Milch für euch. Das ist ein Kinderlied in Okay. Ja. Das heißt Katze, komm schnell, ich hab leckere Milch für dich. Und das hast du, ne? Ja. Ich glaube, wir sind da was angefangen, weil das Kommt haben wir... Die ganze Zeit zum Kuscheln. Ja, zum Kuscheln, aber auch weil wir ihm, oder sie, Essen geben. Ja. Jetzt musst du sie aber leider gleich wieder rausschicken, ne? Ja, du hast sie reingelassen, du hast sie reingelockt. Ja, dachte, sie stand schon eine ganze Zeit vor der Tür. Hast du Mitleid bekommen? Draußen habe ich Mitleid bekommen. Und während die Kleine da ihr Milch trinkt, gucke ich einfach schön auf die Wellen. Wir stehen herrlich, haben ein herrliches Plätzchen gefunden. Ja. Schön alleine, ruhig und äh, mit Meerischräuschen im Hintergrund. Und äh, wahrscheinlich verbringen wir morgen einen echten Tag im Bus, hätte ich gesagt, ja, die weil ist ist die Vorhersage sehr ist sehr, sehr nass. Ähm, ja, ist auch so. Eben ist seit langem, dass wir mal wieder irgendwie uns dann rankriechen müssen. Ne? Und du hast sogar eine lange Hose schon wieder an. Ja, aber es hat ja schon ein bisschen abgefühlt, aber ich finde es angenehm, weil die letzten Nächte waren irgendwie viel zu heiß. Ja, dann hatten wir die nicht gelüftet, weil dann immer Schnaken waren, hatten so viel schnacken im Bus, die wollten wir noch mehr reinlassen, dann war es echt immer warm, die nächste Fahrt nicht. Was wollten wir noch mehr reinlassen? Nicht noch mehr schnacken. Ah, okay. <lacht> das schon. Da so, ja. ist jemand fertig. Bist du fertig? Und jetzt? Willst du noch mehr natürlich. Freundchen nimmer satt. <lacht> Ja, aber ähm, du hast genug gehabt, jetzt geht's ja erstmal für uns essen. Ja. ich bin auch ja. Und wenn man in Italien ist, muss man einfach oft genug Pizza essen, ne? Pizza essen. Oh, und wir waren bei unserer Lieblingspizzeria. Ja. Und haben wieder leckere Pizzen geholt. Ich hoffe zumindest. Ich bin gespannt, ja. hier ja. Eins haben wir schon mal gegessen, das ist richtig gut mit, oder äh, äh, magst du besonders ne ja, mit Radicchio Mit der Zucchini, Aubergine und Radicio. Okay. Und andere müsste mit Rucola und Cherry Tomaten und dieser Parmaschinken oder sowas und Parmesan. Finde ich auch mal sehr lecker. Ja. Bin sehr gespannt. Heute war ein gemütlicher Tag. Heute Morgen hat es richtig gewittert. Oder richtig, aber geregnet. Wir waren bis eins im Bus, lagen auf dem Bett. Es gab einen Donnerschlag, ich bin fast aus dem Bett gefallen. Es war verrückt, der ganze Bus hat vibriert. Es war sehr nah, glaube ich. Ja, war gemütlich. Aber dafür war es dann später noch sehr sonnig und gemütlich, aber kein Wind. Ja, und jetzt wird der Laptop aufgestartet. <lacht> so wie ihr hört, es gibt einen Film und Pizza und mm. wir lassen uns so richtig irgendwie gemütlich gehen im Bus. Ja. Ist auch mal wieder richtig schön. Wenn man keinen. Ja kaltes, herbstliches Winterwetter hat, dann machen wir es trotzdem so, als wäre es jetzt ja. kalt und wir essen, machen Filme, Pizzaabend. Jetzt schauen wir mal, wie die Pizzen aussehen. Nummer eins. Uh geil. Aber das ist mit Fleisch, Schatz. Das ist nicht mit... Ähm... Hey? Ja. Sehr blöd, wenn man kein Italienisch kann. Es ist nicht dieser Parmaschinken, aber so Fleischstückchen. Sieht trotzdem sehr lecker aus. Ich bin gespannt, was das für Fleisch ist. Und die anderen? Tada, oh, ich mache Schatten. Einfach lecker, gut belegt. Hm, mega. Wie ihr vielleicht hören könnt, es regnet bei uns. Das Wetter ist heute ziemlich wechselhaft. Ähm, Immer mal wieder eine Regenböe. Ich bin gespannt, was der Wind macht. Gerade windet Kai ist <lacht> draußen am Wingen. Ähm, ja, ich äh, gehe nach der Regenböe raus dann. Hoffe, dass dann auch noch Wind ist. Und ähm, ja, wir sind jetzt äh, von der Südküste Sardiniens ähm, wieder an die Westküste gefahren. Wir stehen jetzt bei Oristano, äh, weil hier der Wind am besten ist und, und wir hoffen, dass wir hier auch äh, morgen und übermorgen was Welle bekommen. Gerade ist irgendwie auf Sardinien mit Wind und Welle nicht so gut. Wir hatten jetzt nicht so viele Tage auf dem Wasser. Deshalb sind wir hergefahren. Ähm, ja, wir hatten gestern schon eine richtig schöne Session zusammen haben wir nicht gefilmt, weil wir uns so gefreut haben, wieder zusammen auf dem Wasser zu sein. Von dem her... Bah, es sieht richtig eklig aus draußen jetzt. Also, so sieht es hier draußen aus. Und äh, hier... Lecker! geil. jetzt stellt es natürlich nicht äh, aufs Wasser scharf. Alles richtig gemacht, gemütlich im Bus. Und äh, Pizza war mega mega lecker auch äh, obwohl das jetzt mit so einem fleisch war war trotzdem ganz okay ich mag es aber mit dem parmaschenken mehr aber jetzt haben wir gesagt es äh, ist erstmal pizza pause weil irgendwie liegt es dann doch richtig schwer im magen und äh, ja weiß nicht wenn man dann mittags essen wir eh schon brot verspannen wir morgens ein müsli mit obst und dann aber wenn man abends eine pizza irgendwie dann habe ich so lust auf was frisches ja ich weiß nicht, wie manche Leute nur sich von so Fastfood ernähren können. Nach einem Tag, wenn ich da Brot und Pizza und keine Ahnung was esse, dann fühle ich mich schon so, so langsam und träge und ja, genau. Aber war mega lecker und gemütlich. Ja, mal gucken, was der Tag jetzt heute noch so bringt. Ich warte erstmal, bis der Regen aufhört. Hey, schon wieder zurück? Was los? Wie, ich war doch eine Weile da, oder? Viertelstunde? Nö, ich <lacht> nee, war schon eine halbe Stunde. Echt? Nee, niemals. Doch, klar. Locker. Ich habe gerade das Gefühl gesagt, dass du jetzt hier im Regen auf dem Wasser bist. Anscheinend stehst du vor der Tür. Wie war's? Im Regen auf dem Wasser. Nass. Ja. Nass ist es immer. Aber doppelt nass. Von ja. oben und von unten. Ich konnte nichts mehr sehen irgendwann. <lacht> das ist nicht so geschickt. Und der Wind jetzt weg. Mhm. War die ganze Zeit aber leicht, oder? Der war super stark. Ha? War super stark. Ja? Zu stark, also zu, stark? zu viel, ja. kurzer. Okay. Es ist dunkel, wir sitzen drinnen. Kate hat ihren ersten Teller, schon leer. Wir essen Couscous mit alles Mögliche drin. Alles Mögliche. Jetzt Fenchel, Radicchio, Schwiebel, Paprika, Mais, Koke, Kappa. Hm. Schmeckt auf jeden Fall sehr sehr, sehr gut, ja es schmeckt sehr lecker, ich würde mich nochmal auch ein bisschen schöpfen, ich habe auch schon einen Teller hinter mir, ja ich auch, ja weil ich bin auch echt richtig erledigt, wir waren ich ewig auch. auf dem Wasser heute, ja, und vor allem waren so richtig anstrengende Bedingungen. Ja, das musste, wir mussten viel arbeiten, um aufs Board zu kommen, immer weil es so böse Wind war. Und die Böen waren und oft zu kurz. Zu kurz und das kostet viel Kraft. Und ja, das merken wir jetzt. Aber es ja, war trotzdem. Ja. Ich habe einen neuen Trick zum ersten Mal gestanden. Auch das, ja. ja. Richtig Viermal sogar schon. Also, man hört's, wir haben einen sehr erfolgreichen und schönen Tag zusammen. Ja, und ich habe am Ende Kai noch kurz mit der äh, Drohne gefilmt, der war echt noch bis es dunkel war. Ja. So der Akku war leider schnell leer, weil wir die nicht aufgeladen haben. Es war noch so eine schöne Stimmung am Abend. Wir waren nur noch mit zwei, drei Winger raus und das war der. Ich konnte der, der, nicht mehr, ich musste raus. Ich eigentlich auch nicht, aber es war irgendwie so schön, weil der, der, der Himmel hat sich lila gefärbt und. Das war echt schön, ja. Ja, das sah schon echt sehr schön aus. Und jetzt machen wir das Abendessen fertig und dann. Und ihr seht mal die Wingaufnahmen. Okay. Viel Spaß. They shimmer on our skin Kate kämpft mit Moskitos, Hier, was grad, meinst die du? Die hat mich gerade gestochen Warte, man sieht oh, gar nichts Warte, ja Die saß gerade auf meinem, oh, auf meinem Fuß mal. Und die habe ich zerdrückt, sieht man es? Komplett blutig Scheiße, es juckt schon voll Ja, das ist äh, Campingleben Da äh, hat man mal ab und zu mit Moskitos zu kämpfen In die letzten Tage viel irgendwie irgendwie schon. Und wir sind ja da irgendwie nicht so gut ausgestattet. Ich meine, wir haben ja eigentlich gar keine Mückengitter. Hier nur hier Dachfenster. Im, im Dachfenster. Aber sonst gar nicht. Und ähm, wenn man ein bisschen einen Durchzug haben will im Bus, muss irgendwie noch was anderes offen sein, außer das Dachfenster. Ja. Aber äh, eigentlich ging es bisher relativ gut. Aber warte, die Klappe ist gar nicht gut offen. So, dann sieht er auch was. Vor allem, äh, wenn es so Schattenlicht äh, ist, dann macht die Kamera nicht so gut mit. Wir stehen auf jeden Fall wunderbar ähm, hier auf, wie heißt es? Ja kurz vor oder der oder ich weiß nicht. Architou sind Architut und wir hatten ähm, <lacht> richtig Glück mit Welle. Wir waren ja heute Morgen waren wir noch in marie Ermin, wo mhm. wir Wing waren, ja. wo ihr die Drohnenaufnahmen gesehen habt. Ähm, und da war einfach eigentlich flach heute Morgen. Ich dachte mir kommen jetzt fahren wir doch die halbe Stunde hierher. Ja. Und zwar gut. Ich hatte echt ein paar schöne Wellen mit dem normalen Wellenreiter. Ja, ich hatte auch einige mit dem Foil. Mhm. Und es ist einfach auch ein herrliches Strand an sich. Also ja riesig, richtig schön. Richtig schön. Warte, ich mach mal einen Blick nach draußen. Na, sieht man nicht, ah, viel. Man sieht nicht viel. Zeigen wir euch dann nächste Woche, ja? wie der Strand aussieht. Echt? Ja. Zeigen wir das noch. Ja. Okay, nächste Woche. Ja. Starten so. wir den Vlog nächste Woche hier am Strand und dann <lacht> seht ihr den. Also Geduld. Genau. Bis Wir dahin. freuen uns, wenn ihr bis dahin auch wieder dabei seid. Macht's gut. Schönes Wochenende. Wir schicken euch ein bisschen Sonne. Und äh, bis dann. Dach, dach. Dui, dui.